Moin Sport2000 Family, was geht und willkommen zu einem neuen Video. Wir sind noch in Barcelona und haben gleich die Möglichkeit, mit dem Product Manager von Puma Football zu sprechen, was denn den Puma Future Flash so besonders macht. Ja Leute, wir haben jetzt einen wahren Experten da, und zwar Flo von Puma. Er ist Produktmanager. Kannst du ja dir mal kurz erklären, was sind deine Aufgaben sind? Ja, hallo zusammen auch von meiner Seite. Ich bin Produktmanager bei Puma. Wir arbeiten zusammen mit unseren Designern und Entwicklern immer an den neuesten Produkten und wollen sicherstellen, dass wir auch für die Kunden natürlich den besten Fußballschuh auf dem Markt herstellen. Wir haben jetzt hier den Puma Future Flash. Vielleicht kannst du mal sagen, was hat sich jetzt am 5.1 im Vergleich zum 4.1 alles geändert? Also zunächst ist es ein komplett neues ABMA-Material. Wir haben unsere Netfit-Technologie weiterentwickelt. Netfit war für uns wirklich ein Game Changer. Im 2018er Jahr haben wir damit begonnen. Über die Jahre hinweg weiterentwickelt, weiter verbessert. In SS20 kommen wir hier mit einem komplett gewebten Obermaterial. Es ist wirklich nur ein Piece. Es ist sehr leicht, es ist sehr soft, gerade auch im Vorfußbereich. Zusammen haben wir dann noch medial und lateral eine Grip Control Skin hinzugefügt, um dir einfach den bestmöglichen Touch, das bestmögliche Gefühl zu geben. Meiner Meinung nach steht der Puma Future auch für extrem guten Komfort, vor allem mit 5.1 muss ich sagen, habe ich mich direkt wohlgefühlt, habe auch keine Einlaufphase gebraucht. Was macht denn diesen Schuh im Bereich Komfort so unglaublich gut? Ja, auch hier sprechen wir über das ganze Paket. Im Endeffekt ist es wirklich nur ein Material, was wir verwenden auf dem Upper. Zusammen mit Netfit ermöglicht es wirklich den perfekten Fit für dich zu finden. Egal ob du jetzt einen breiteren oder einen schmäleren Fuß hast, es ist wirklich machbar und möglich mit Netfit, dass du dich wohlfühlst. Und ähm, auf dem Platz überhaupt keine Probleme Richtung so Komfort dann hast. Was genau macht es quasi diesen Schuh nochmal im Netfit-Bereich besser? Also, wir haben uns wirklich darauf fokussiert, dass wir den Netfit jetzt an den Stellen anbringen, wo der Spieler tatsächlich ähm, auch die zusätzlichen Optionen braucht. Es sind ein bisschen weniger Optionen verglichen mit dem Vorgängermodell. Aber wir haben die Optionen nochmal hervorgehoben und verbessert, sodass du wirklich an den Stellen im ähm, Mittelfußbereich ähm, den Schuh auch in den verschiedensten Optionen schnüren kannst. Bei deiner Arbeit als Produktmanager hast du wahrscheinlich schon viele Schuhe in der Entwicklung begleitet. Hast du da ein alltime favorite ja, also aktuell kann ich sagen, ss 20. Future ist für mich der beste Schuh, den wir je gemacht haben. Ähm, nicht nur wegen dem Komfort, den wir gerade schon angesprochen haben, nein, auch wegen dem Design. Ist für mich wirklich was Frisches, was Neues mit dem Blocking. Einmal vorne, aber auch hinten ist es ein Schuh, der auffallen wird. Auch dann auf dem Platz später wirst du ihn sehen. Zusammen mit der Sohle, die wir nochmal weiter verbessert haben, eine neue Grafik draufgepackt. Dann ist es wirklich ein Schuh, der für jeden Spieler ja, zu tragen ist. Ja, Leute, das war's für das heutige Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, zeigt es mit einem Daumen nach oben. Nicht vergessen, abonnieren, Glocke aktivieren, dann verpasst ihr keine Videos mehr. Bis zum nächsten Mal, bleibt sportlich und ciao.